Hallo Friedemar, danke für dein Video. Aber ich würde meine Antwort hier nicht gerade als Durchbruch bezeichnen. Sicher ist Stifo eine Art der Stenografie, auch einige Prinzipien mit der deutschen Einheitskurzschrift teilt. Jedoch wirklich gegenseitig lesbar sind die Systeme leider nicht. Aber dafür haben wir ja die Tonspur. Viele Grüße, Florian.